Wir sind endlich angekommen. Es war eine sehr, sehr lange Fahrt. Wir waren zwar sehr fidel, haben viel gelacht, aber jetzt sind wir hundemüde. Ich habe gleich eine Tasse Kaffee bekommen von meinem Sohn. Trink ich einen Schluck auf euch. Hm. Und morgen sehen wir uns wieder. Wir sind sehr gespannt, Janik und ich sehr sehr sehr gespannt. Aber wir freuen uns auch auf morgen. Jetzt sage ich euch ade. Guten Morgen, ich habe gut ausgeschlafen, das Hotel war schön, ist schön, der Countdown läuft. Wir sehen uns später. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik. Ade. Hallo, hier ist eure Marmeladenoma. Wir sind angekommen. In einem Mordsmenschenwirbel. Mir wird Angst und Bange. Nun ja, wir sehen uns gleich. Wir warten auf unseren Sitzplatz. Bis dann. Siehst du, sie schreien? Wahnsinn. So. Hallo, wir sind jetzt herzlich. Ich würde sie auch am nächsten direkt zum blauen Teppich zu Daniela Rizzo weiterleiten, der das sie dann interviewt. Wär wunderbar. Das wäre wunderbar. Ja? Dann kommen Sie, es mir mitgeht oder? Äh, ja, helfen Sie mir. Helf ich bei Ihnen. Langsam, langsam. Natürlich. Hm. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hier, die Batterien stehen bleiben für uns, ja. dass wir ja ein Foto so machen. richtig schön ein Stück weiter und ihr beiden richtig schön zusammen. Tim. Ja. Ja. Super. So, und schauen Sie einmal zu mir. Mach ich. Vielen Dank. Du musst auch ein bisschen zu mir rüber. Schau auf zu Ihnen. Einmal. Ja. <lacht> ich muss sie noch ein bisschen <lacht> <da. lacht> an. Der ja. ja, hat noch nicht. Ich noch mal. Ich muss ruhig noch ein Stückchen näher ran. Denn Nacht. ich habe diese Absperrung. Also schönen guten Tag erstmal, ich bin Sebastian von RTL Exklusiv. Ist, ist Ein bisschen stressig hier, oder? Ja, ja, ist aber ein Abenteuer. An meinem Lebensabend. Ist es denn eigentlich das erste Mal, dass Sie auf so einer Veranstaltung hier sind mit den ganzen mm, Ja, ganzen Ja, ja. Unbedingt das erste Mal. Ja, ja. Und wie ist das so weit? Kommt man sich dann schon auch so ein bisschen vor wie ein. Bitte? Kommt man sich dann auch wirklich vor wie so ein Promi? Ach nee, nee. Ich bin gar kein geltungssüchtiger Mensch. Ich sehe es als Abenteuer. Aber es ist schon verrückt, oder? Man sieht sonst doch im Fernsehen immer so diese roten Teppiche und jetzt laufen sie selbst, da selber drüber. Am Anfang dachte ich immer, ich stehe neben mir. Das ist jemand ganz anderes. Aber man gewöhnt sich dran, gell? Ich habe fast jeden Tag zehn Fanbriefe. Und wie viele Leute haben wir jetzt? 160.000 Abonnenten. Da gewöhnt man sich dran. Das ist, das ist auf jeden da Fall gewöhnt man sich echt kriegen fand. auch immer wieder neues Futter, oder? Da kommt oh ja, er ja. macht alles eher. Er ist unglaublich, echt. Also ja. Videos machen alles unglaublich. Ja. Genau. genau, da frage ich nochmal, Janik, ja. du bist jetzt äh, dabei als, als Unterstützung, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. aber du bist natürlich auch die technische Unterstützung. Genau, ich kümmere mich um Schnitttechnik und um die Videoideen teilweise auch. Merci. Es ging nicht ohne ihn. Wir fanden unseren Stern. Und wo? Am Boden. Wir kommen zur nächsten Kategorie und es geht um Livestream. Und da bewegen wir uns zurzeit auf dünnem Eis. Das Thema Livestream ist eine ganz heiße Nummer und deswegen will ich auch nichts falsch machen. Wir haben zur Sicherheit die nächste Moderation bereits gestern aufgezeichnet. So, es ist soweit. Liebe Landesmedienanstalten, das ist extra für euch. Hier kommt die Kategorie Livestream. 2022. Die vorgeschlagenen Kandidaten der Webvideokategorie Livestream sollen ab sofort konsequenterweise im Livestream begutachtet werden und die Community soll ebenfalls im Livestream darüber abstimmen. Als die Veranstalter die Live-Bilder der 4587 vorgeschlagenen Streams gleichzeitig auf einen Bildschirm positionieren wollen und die 578.998 Streams der abstimmenden Community direkt darunter schieben, stellen sie fest, dafür ist ein Display mit einer Mindestkantenlänge von 65 x 27 Kilometern notwendig. Als sie schließlich diesen Riesenmonitor in der Größe Düsseldorfs in Düsseldorf aufstellen, hält Kim Jong-Un diesen für einen westlichen Raketenabwehrschirm, will die nordkoreanischen Atomraketen zünden, kommt jedoch nicht an den roten Knopf, da ihm 312-jährige Bodenturnerinnen im Weg stehen und... Sag mal, wer schreibt eigentlich diesen Quatsch? Frisst der Pilze, oder was? Und hier kommen die drei Raketen der Preiskategorie Livestreaming. Heißt du etwa Rumpelstädchen, Parmeladen, ohne mit zwei R. Ich bekomme immer wahnsinnig viele Blumen und schönen Rotwein. ich also kann ein bisschen deutsch sein. Ein bisschen. Und dafür Sinn und Verstand auf das richten, was dem Herzen den Frieden bringt. Weil ich nie von niemandem irgendwie verlangen könnte oder erwarten würde. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Dass jemand 30 Tage seines Lebens irgendwie wegschmeißt. Oh Alter! Oh mein Gott, ist das krass! Tode. Guck dir Gladbach an, die haben diesen, wie heißt der Kul... Schalke. Schalke. Aber in dem Moment willst du den bösen Toni haben, dass er diesen Verkwaltiger... Exakt, exakt... Kill Sch Kulianca. Nein, ist auch Schalke. Also wenn ich nach oben drücke, springt er kurz. Auf dem Trichter, dass ich vielleicht kein richtiger Mensch bin. Wir wünschen euch was und habt noch einen schönen Resttag. Das waren unsere Vorschläge. Und der Gewinner in dieser Kategorie ist die Marmeladenoma. Ja. Helga Sophie Josefa. Kommt zu uns! Und sie kommt nicht allein, sie bringt Yannick mit ihren Enkeln. Danke sehr. Hallo Januik, herzlich willkommen. Sollen wir uns setzen? Wir haben extra eine Kleinigkeit aufgebaut. Das ist zu tief. Dann stellen wir uns davor. Aber dann stellen wir uns hier in die Mitte. Ich bin ja froh, dass Sie sagen, ich komme auch so schwer aus dem Sofa raus. So, also wir bleiben stehen. Übrigens, wie der Rest des Saals auch, der aufsteht. Ich darf... Ähm... <lacht> hey, ja, das hättest du nicht gedacht. Jetzt erzähl mir doch bitte mal, wie... Wie macht man das, mit über 80 noch so eine Karriere zu starten? Also, also wie, wie bist du ins Internet gekommen? Die Idee hatte mein Enkel, nicht ich. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, und er macht auch die ganze technische Sache. Da bin ich eine Null. Aber wir sind ein tolles Team und wir machen das so gerne. Wie viele Abonnenten hat sie denn, deine Oma? Äh, etwas 160.000 Abonnenten. Also etwas über 160.000 Abonnenten. Genau. Was hast du denn mit deiner Oma noch vor? Wo willst du sie, sie hinpushen? Wir schauen mal was. Ja. Wir machen einfach mal weiter und schauen, wie wir... Weiter vorgehen. Aber ich habe das Gefühl, Helga, du bist eigentlich wild entschlossen und zu allen bereit, oder? Oh ja. Also ähm, so, <lacht> so, so wie ich dich erlebe, du bist inzwischen in allen Kanälen unterwegs und, äh, und bist begeistert. Was gibt dir das Märchen vorzulesen und natürlich auch so viel Resonanz von den anderen zu bekommen? Also ich muss immer wieder sagen, er hatte die Idee. Und er hat auch die meiste Arbeit, aber wir haben gemeinsam die Idee, dass wir wieder etwas mehr zueinander in, der Welt, in die Welt bringen wollen, ein bisschen Farbe und Poesie. Und ich habe auch wahnsinnig viel Fanpost und sehr interessante Post. Und Schreiben Sie echte Briefe? Bis zu zehn Briefe am Tag. Ach, Beantworte ich alle. Wer schreibt dir Und, und was, was, ist, was ist so das häufigste Thema in der Fanpost? Also es sind Menschen... Zwischen 10 und 85 Jahren. Und was mich ganz sehr stark berührt, sind es Schicksale. Es sind Menschen, ich habe sogar eine Frau dabei, die hat kürzlich geschrieben, ich verdanke dir, dass ich noch lebe. Sie wollte sich umbringen, ich habe ihr jede Woche einen Brief geschrieben, sie hat zurückgeschrieben und sie lebt wieder gerne. Also Helga, das hat ja weitreichende Konsequenzen, was du machst. Was wir machen. Was wir beide ja. zusammen machen. Wann können wir uns aufs nächste Märchen freuen? Wann ist es wieder soweit? Jeden Samstag. Jeden Samstag. Ist alles vorbereitet? Genau. Immer okay. um 20 Uhr. Immer um 20 Uhr, <lacht> selbstverständlich. Samstags 20 Uhr finden wir uns ein vor den Geräten. Und wir gratulieren euch ganz, ganz herzlich. Die Marmeladenoma Helga und ihr Enkel Yannick. Oh, Moment. Der Preis. Es fehlt ja noch das Wichtigste. Der Webvideopreis für euch. Bitte. Heute ist der Tag nach der Verleihung. Wir sind noch total verwundert, erstaunt, beglückt. Es ist wie ein Wunder.